Ja, Herzlich Willkommen zum vierten Teil dieses Let's Plays zu Unpacking, einem Spiel, das mir sehr viel Freude macht das sehr entspannt ist und uns anhand von Artefakten eine Biografie aufspannen lässt. Wir haben unsere Protagonistin beim letzten Mal dabei beobachtet, wie sie in eine gemeinsame Wohnung mit einem jungen Mann einzieht und faktisch ihre ganzen Dinge zwischen seine... Sachen einsortiert, sehr frustrierend. Und mir ist was unterlaufen, was in solchen Konstrukten von Biografien immer wieder mal passieren kann, nämlich dass ich ein bestimmtes Brüsselstück nicht einordnen konnte. Und zwar ähm, bin ich davon ausgegangen, dass sie für irgendetwas ausgezeichnet worden sei. Und die Lösung ist viel einfacher. Das ist ihr Universitätsabschluss. Das sieht bei uns nur anders aus, deswegen konnte ich das nicht ähm, zuordnen. Und ähm, möglich, also möglicherweise ist es ihr Universitätsabschluss, also sie hat studiert, ähm, dann drei Jahre offenbar und hat nebenbei angefangen zu jobben in, äh, in der Gastronomie und zwischen 2007 und 2010, also zwischen der vorletzten und der letzten Folge, hat sich in ihrem Leben nicht allzu viel getan, sondern sie ist mehr oder weniger ähm, auf dem Punkt geblieben, hat mit ihrer Leidenschaft nicht weitermachen können, ähm, zu illustrieren und ähm, äh, ihre Geschichten zu erzählen möglicherweise über Tierporträts ich bin mir noch nicht sicher was sie da sucht sie hat ein großes, großen, großes Fable für Tabletop ähm, und ähm, Pen and Paper ähm, äh, Rollenspiele also und irgendwie konnte sie das nicht weiterverfolgen ähm, sondern dieses dieses für sie wichtige Thema offenbar hat sich in so eine Nische drücken lassen und ähm, ist auch anderen Hobbys gewichen, wie zum Beispiel dem Gitarre spielen. Ähm, und ich bin sehr gespannt, wo wir heute stehen und wo es heute weitergeht. Wir werfen aber nochmal einen Blick drauf ähm, äh, auf die, äh, auf dieses, ähm, auf dieses, dieses letzte Wohnung, gemeinsame Wohnung. Also man sieht schon, ähm, das Zeichnen selbst ist ihr im Detail schon noch wichtig, also sie nimmt ihre ganzen Utensilien mit, wie das Zeichenbrett, ähm, ihre ganzen ähm, Entwürfe, wir können das nochmal rausholen, nochmal größer machen hier. Ähm, also ganz aufgegeben hat sie es wahrscheinlich nicht, aber ähm, sie hat sich in den letzten drei Jahren, das wird es hier sehen, ähm, hat sie das Thema auch nicht weiterentwickelt. Ähm, sondern alle ihre Zeichenutensilien, ihre Stifte, das sind die einzigen Stifte, die sie noch mitnimmt, ähm, diese hier, diese drei, diese Stiftpackungen, ähm, das ist es im Endeffekt. Und das, was ich nicht zuordnen konnte oder falsch zugeordnet habe, war keine Aus Auszeichnung, sondern ist mutmaßlich ihr Universitätsdiplom. Ähm, auch das konnte sie nicht umsetzen oder einsetzen, sondern es liegt jetzt hier in dieser Wohnung unter Bett. Ja, das ist die Ausgangslage und ich würde jetzt mal ähm, einfach weitergeben zum nächsten, zum nächsten Jahr, ähm, 2012, zwei Jahre später, 2012, zwei Jahre später, da ist sie 28, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und das ist ihr Kinderzimmer. Okay. Gut, dann war das, ähm, ja, das finde ich jetzt auch nicht so ideal. Dann war offensichtlich die Beziehung, die sie da geführt hat, auch nicht so ganz glücklich. Da ist sie jetzt. 97 haben wir angefangen. 15 Jahre später, 28 ist sie jetzt. Okay, also ähm, soweit hätte es vielleicht jetzt auch nicht kommen müssen. Und sie ist ausgezogen. Okay. Eine Lavalampe. Ein Wecker. Die Musik ist auch ein bisschen melancholisch. Okay, das ist wieder einer ihrer typischen äh, Entwürfe. Da haben wir das Bild das ist mit dem Schwein, die Fußballpokale und ihre ganzen Kinderbücher. Ähm, daneben aber auch die Nähmaschine. Ein Bild von ihrer Familie, so wie es scheint. Ich nehme an, hier sind Nähutensilien drin in so einer alten Keksdose. Das ist so ideal für so Schnatter-Kleinkram. Und... Ich mache mich jetzt mal kleiner. <lacht> naja, das ist auch nicht schön. Also das heißt, diese gemeinsame Idee des gemeinsamen Wohns und des Lebens hat auch keine Zukunft. Gut, dann fangen wir erstmal an, hier auszupacken. Also das sind ihre Tabletop-Sachen. Ihr MP3-Player. Eins ihrer Bücher. Das können wir mal gleich hier mit reinstellen. Venedig. Das, das kann ich noch nicht so richtig interpretieren, ja, dieses, dieses Bild. Was sieht damit drauf? Also ja, mal ein Mädchen mit dunklen Haaren. Also, ich weiß nicht, wen, mit wem sie da zu sehen ist. Hm. Oh. Na gut, das ist deutlich. Das ist offensichtlich dann ihr Lebensgefährte, mit dem sie nicht mehr zusammen ist, dem sie den Pin ins Gesicht gesteckt hat. Und das ist sie. Das heißt, das ist das und das sind sie. Dann sind es, ist es vielleicht ihr Vater? Ähm, schwer zu sagen. Okay, das ist einer ihrer zentralen Entwürfe mit dem Goldenen, mit dem Goldenen, das Goldene Ringbuch. Ihre Sportsachen. Ich glaube, das kann man schon mal wegnehmen hier. Das wird nur im Weg stehen. Das sind ihre Bücher, die sie mitnimmt. Wir haben nicht so viel Platz, um das zu sortieren. So, was haben wir noch? Noch ein Buch. Das passt schon nicht mehr rein. Da oben kann ich es nur legen. Kann ich den Pokal, die Pokale kann ich auch stellen. Dann ziehen die Pokale nachher oben. Das Bild stelle ich mal hier unten hin. Das ist hier offenbar so wichtig. Das musste ich da oben stehen. Ah, Nintendo, äh, Nintendo DS. Ein Zeichentablet. Ihr Notebook. Eine große Packung neue Stifte. Okay. Ihre Insekten. die können wir da rumstellen. So, was haben wir da? Die Gitarrenschule die Gummi. Die Stiftdose. Jetzt kommen die ganzen Ringbücher. Hm. Ein neuer Entwurf. Kriegen wir das alles hier ran. Ein neuer Entwurf. das ja, ist das Schwein, aber mit einer, offenbar mit einer Hose und einem Pferd. Okay, also das... Oh. Sie fängt wieder an... Um, ...zu zeichnen. Jetzt müssen wir mal umsortieren. Die kleinen Bücher können da hoch. So. So, mal sehen, was sie für Musik hört. So, ihre Handtasche. Okay. Die Gitarre. Das kenne ich noch nicht, das Bild. Ach, das hat sie mitgenommen? Das hat sie mitgenommen aus der Wohnung ihres Freundes? So. Ich glaube, jetzt werden wir hier sehr viele Küken sehen. Das ist ihre neue Leidenschaft offenbar. Eine Wärmflasche. Die kommt unter das Kissen. Das ging schnell. Das orangene Buch. Was ist dieses orangene Buch? Was ist in diesem Buch? Das wüsste ich wirklich zu gern. So, dann machen wir ihre Instrumentenschule hier hin. Und ihre Entwürfe direkt daneben. Okay. Ich bin ja gespannt, was es mit diesem goldenen Ringbuch auf sich hat. Ihre Yogamatte. Das Schwein. Das sieht ziemlich fertig aus. 28 mal genäht. Aber das setzen wir mir aufs Bett. So. Das ist ihr Universitätsabschluss. Wie wir jetzt wissen. Okay, das war's. Jetzt schauen wir mal hier rein, was hier drin ist. Ein Jojo. Na, das müssen wir vielleicht nicht erfüllen. Okay, also das ganze Kinderzeug, das sie nicht mehr braucht, hat sie alles hier im Schrank verstaut. Ah. Der Würfel bekommt seinen Platz natürlich. Neben, neben dem Tabletop-Würfel. So, da kann man die Schale mit dahinstellen und das Pferd daneben. So was mich, was mich jetzt ein bisschen wundert ist. Sie kein so das, das Zeug die Pflichttüre können wir mal da hochsetzen so die ganze Hühnerfamilie ähm, ihre Reiseandenken fehlen na gut die hat sie vielleicht die hat sie vielleicht irgendwo anders untergestellt wer weiß das schon was machen wir mit der Gitarre hasse also das, wenn es immer so ein Durcheinander gibt. Ach guck, da mal wir die, die Hühner einfach hier aufs Fenster. So. Das große Huhn kann sich ruhig hier hinsetzen kann man die Gitarre da hinlegen. ne kann man nicht. Ach, Mensch. Dann rutschen wir doch einfach die Nähmaschine ein Stück weiter hier hoch. Die Utensilie los da hin und das Huhn da daneben. Das soll es so sein. Da ja, hat nämlich die Gitarre Das muss ich hängen. Aber oh, was ist da zu sehen? Ist das eine Welle oder ist es eine, eine Frau? Hm, okay. Frauen Leute könnte es auch sein. So, die Stifte müssen hin. Das muss hin. So, da müssen wir so mal raus. Was also Auf alle Fälle, Platz braucht ist das. Die Stifte. Können wir auch unterlegen, Halt. So war es nicht gedacht. So, den Gameboy. Und die zwei Spiele. Das ist nicht mehr viel von ihrer alten Sammlung. Legen wir vielleicht dahin, hin, den Rechner dann dahin. hin. Den kann ich noch so oder so rumdrehen, das ist ja komisch. Na ja gut. So, und den mp 3 den können wir hier mit zur Musik legen. So, die Musik jetzt, die handeln unter das Bett. Okay, also von ihrem, das, was sie mitgenommen hat, ist ihr Schwein, das die ganze Zeit mitreißt. Das sieht man hier. Eminent, wichtig hier, das ist. Um, und so haben wir teils... Ah, aber jetzt wird es spannend. Okay, das, wenn das hier Universitätsabschluss ist. Okay, das ist das eine. Aber was ist das? Wow, also dafür hat sie einen Preis bekommen für dieses Bild, für dieses Landschaftsbild. Okay, das hat sie nur nicht mitgenommen. Gut, dann gehen wir noch schnell ins Bad und packen hier schnell noch den Rest aus. Das wird ja nicht viel sein. Aber du Duschbart, Seife. Zahnputzbecher. Der ist jetzt auch schon 1000 Jahre alt. Das ist glaube ich schon kaputt, so wie er aussieht. Den benutzt jedenfalls. Also auch was das Parfüm angeht, ist sie sich treu. So, sortieren wir doch mal hier ein bisschen. Aus. Kletteisen. sette So, runter da niemand außer sie. So. Das können wir alles hier mit reinstellen. Na guck, da steht sogar das alte Zeugs rum, das ich sowieso schon benutzt hatte. Kann man das auch mit dazu stellen gleich? So, das stellen wir da rein. Die Haarbürste kommt hier rein. Hm, Pflaster. Muss wir nochmal umräumen. So, mal schauen, was noch geht. So. Das ist doch eigentlich sehr hübsch. Sehr viele Seifen. So, Schlafzimmer oh, ist auch nicht korrekt. Ach, das muss ich wohl verstecken. Ach Gott. Also gut. Aus den Augen, aus dem Sinn. Sehr schön. Okay, das war eine sehr kurze Episode. Um. Und zwar aus dem Jahr 2012. Wir schauen mal schnell. Das Zimmer ist mir früher größer vorgenommen. Wir schauen mal noch schnell, was sie zum Bad sagt. Meine Schwester und ich haben uns immer um dieses Bad gestritten. Okay, also sie hat wächst in der Familie auf mit Moment das ist ein wichtiger Hinweis ähm, weil dann ist freilich auch klar dass das ihre Familie ist ja mit ihrer Schwester das ist sie mit den braunen Haaren das ist ihre Schwester und das ist sie auch aber wer sind diese Leute das kann ich nicht zuordnen Okay. So, also jetzt lässt sich relativ wenig sagen. Also bis auf dass der Blick auf das aus dem Fenster ähm, die Schaukel am Reifen zeigt. Ähm, wenn ich spekulieren müsste, dann würde ich sagen Nordeuropa, Nordeuropa. Lebt in Nordeuropa. Hat eine Schwester. Und zieht jetzt nach der Trennung von ihrem Lebensgefährten 2012 wieder zurück zu ihren Eltern. Okay. Ja, das ist es für heute. Äh, kurze Folge ich schaue mal schnell drauf, 20 Minuten. Also ähm, es hat sich wieder viel getan in dem Leben unserer Protagonistin. Ähm, sie ist äh, bei ihrem ehemaligen Freund aus und bei ihrer Familie wieder eingezogen. Wir haben ein paar liebgewonnene alte Gegenstände ähm, wieder im Blick, nämlich da wäre das äh, Schwein, das ähm, für sie so wichtig ist als Inspirationsquelle offenbar und möglicherweise entwickelt sich von hier aus etwas. Das, was ich vielleicht ein bisschen falsch eingeschätzt hatte, nämlich, dass dass das irgendeine Auszeichnung gewesen sei, die sie für irgendwas bekommen hat, war das einfach schlüssig greifend, vermutlich ihr Universitätsabschluss. Ähm, und um jetzt mal zu schauen, hat sich eigentlich in den fünf Jahren, den letzten fünf Jahren ihres Lebens, nicht allzu viel getan. Also von dem 23. bis zum 28. Lebensjahr. Das hat sich viel entwickelt. Nicht alles zum Guten für sie. Und. Möglicherweise hat sie auch so ein bisschen den Fokus verloren für das, was ihr wichtig ist. Vielleicht findet sie den hier wieder ähm, in dieser Phase, nachdem sie ähm, 2010 bei ihrem Freund eingezogen ist ähm, und sich hier da schon mehr recht als schlecht orientieren musste, weil es vielleicht auch beruflich nicht ganz so gut lief für sie, wie sich das vorgestellt hat. Ja, spannende Geschichte. Ähm, und ich bin gespannt, wie die Biografie weitergeht. Das allerdings ähm, erst beim nächsten Mal im fünften Teil. Bis dahin. Ciao.